Hallo, mein Name ist Merit und in den folgenden Videos erkläre ich dir alles rund um das Thema Bewerbung schreiben. Das Ganze soll in einfacher Sprache sein, also circa Sprachlevel B1. Ich werde versuchen, langsam und deutlich zu sprechen und zusätzlich kannst du auch immer die Untertitel einschalten. Beim Bewerbungsschreiben gibt es drei wichtige Dinge: einmal das Anschreiben, dann der Lebenslauf und die Bewerbungsmappe. In diesem Video geht es um das Anschreiben und die anderen zwei findest du auf meinem Kanal. So viel dazu. Dann geht es jetzt los. Das Anschreiben sollte ungefähr eine DIN A4-Seite lang sein. Dein Schreibstil sollte höflich sein, also du siehst dein Gegenüber mit sie, ihnen, ihre, und schreibst das ganze auch immer groß. Du solltest auch eine professionelle Schriftart verwenden, sowas wie Arial, Calibri, Times New Roman, etwas ohne Verzierungen, etwas klares. Und als kleiner Tipp, verwende auch deine eigenen Worte. Versuch nicht abzuschreiben, sondern formuliere selbst. So Bevor du das Anschreiben schreibst, ist es wichtig, dass du dir diese drei Fragen einmal stellst. Als erstes, warum hast du dich für diese Stelle entschieden? Und warum hast du dich für dieses Unternehmen und nicht für ein anderes entschieden? Und dann zuletzt, warum denkst du, dass du die richtige Person für diese Stelle und für dieses Unternehmen bist? So, wenn du diese drei Fragen beantwortet hast, geht es auch schon weiter. Und zwar habe ich hier einmal ein Beispielanschreiben verfasst, das ich mit dir zusammen durchgehen möchte. Im Kopf deines Anschreibens kommt zunächst mal der Absender. Das bist du. Da schreibst du deine Adresse rein und deine Kontaktdaten. Als nächstes folgt das Datum und dann der Empfänger. Das ist eigentlich ähnlich wie bei einem Brief. Der Empfänger, das ist dann dein hoffentlich zukünftiger Arbeitgeber. Da schreibst du dann auch die Adresse davon auf. Als nächstes folgt dann die Betreffzeile. Da schreibst du rein, um welche Stelle du dich bewirbst. Also Bewerbung um die Stelle als Teilzeilkraft im Einzelhandel beispielsweise. Und viele Stellenanzeigen haben auch eine Referenznummer oder Kennnummer. Und diese ist wichtig, wenn zum Beispiel eine Firma mehrere Stellen in unterschiedlichen Bereichen zu vergeben hat, dann kann sie mit dieser Nummer direkt zuordnen, für was du dich bewerben möchtest. Es dient also dem Überblick. So, weiter geht es dann mit der Anrede, also sehr geehrte Herr oder Frau oder sehr geehrte damen und herren einer firma hier ist es auch hilfreich wenn du herausfinden kannst wer die bewerbung liest in dem unternehmen also der personalleiter dazu kannst du in der firma anrufen und nachfragen oder auf der internetseite schauen oder es steht direkt in der stellenanzeige es ist immer positiv wenn man eine person direkt ansprechen kann also eine persönliche anrede hat so viel dazu im nächsten schritt folgt dann die einleitung hier schreibst du wie du auf die stelle aufmerksam geworden bist also beispielsweise ob du sie im internet gefunden hast oder durch ein telefonat mit einem mitarbeiter das ganze erfahren hast genau und da kannst du dann noch so was schreiben wie mit großem Interesse habe ich ihre Stellenanzeige gelesen oder auch gerne möchte ich mich um die Stelle als bewerben. So, im nächsten Schritt ist dann der Hauptteil, da kommt das Eigenmarketing, also du sollst dich selbst quasi verkaufen, deine Kompetenzen und Stärken zeigen. Angefangen habe ich jetzt beispielsweise mit den sprachlichen Kenntnissen. Da kannst du schreiben, wie gut du Deutsch sprichst, was deine Muttersprache ist, welche anderen Sprachen du noch beherrschst. Das kann dann zum Beispiel so klingen. Ich habe gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse. Derzeit vertiefe ich meine Sprachkenntnisse. In einem berufsbezogenen Sprachkurs der Bundesagentur für Arbeit. Oder auch, meine Muttersprache ist Russisch. Darüber hinaus spreche ich Englisch fließend oder verhandlungssicher. Zusätzlich habe ich Grundkenntnisse in Spanisch. So zum Beispiel könnte das klingen, aber da schreibst du natürlich nur, was auf dich zutrifft. Des Weiteren ist es wichtig, dass du in der Stellenanzeige nachliest, welche Kompetenzen vorausgesetzt sind, also wichtig sind. Zum Beispiel, wenn du dich auf eine Stelle in einem Büro bewirbst, ist es bestimmt wichtig, dass du Textverarbeitung und Tabellenkalkulation beherrschst, mit beispielsweise Microsoft Office oder ähnlichem. Bei anderen Stellen sind andere Kompetenzen wichtig, wie zum Beispiel der Umgang mit SAP, Dativ oder Illustrator. Ähm, dann kannst du natürlich noch schreiben, welche anderen Kenntnisse die du dir bis jetzt angeeignet hast. Also zum Beispiel, in meinem vorherigen Beruf habe ich mir Kenntnisse in Punkt Punkt angeeignet. Es ist immer gut, wenn deine Kompetenzen und Stärken zu der Stelle passen. So, im nächsten Schritt folgt dann der Bezug zum Unternehmen, da solltest du schreiben, Warum das unternehmen dich einstellen soll und welchen mehrwert sie davon haben also was es ihnen positives bringt hier kannst du beispielsweise deine arbeitsweise beschreiben also ich übernehme gerne verantwortung ich übernehme gerne verantwortung so. oder auch eine gute kommunikation im team spielt für mich eine wichtige rolle ich habe hier noch weitere Beispiele aufgeführt. Hier zum Beispiel verschiedene Fähigkeiten. Da schreibst du, was auf dich persönlich zutrifft. So. Im nächsten Schritt kommt dann auch schon der Schluss. Der soll sehr positiv formuliert sein, also sehr aktiv auch. Du rufst zum Beispiel deine Gegenseite dazu auf, dir zu antworten. Mit einem Satz wie, rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Oder auch über die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr. Damit beendest du dein Anschreiben. Ganz am Ende kommt natürlich noch eine Grußformel und deine Unterschrift. Also mit freundlichen Grüßen und dann deine Unterschrift. Das wäre der Überblick über ein Anschreiben. Bei mir ist das Ganze etwas länger geworden durch die vielen Beispiele, aber wie gesagt, achte darauf, dass es ungefähr eine Seite lang ist. So, und wenn dein Anschreiben jetzt fertig ist, was sollst du da noch machen? Ich rate dir, dass du dir genug Zeit nimmst, und zwar solltest du... Dein Anschreiben nochmal ganz aufmerksam durchlesen und alle Fehler korrigieren. Zusätzlich kannst du noch eine Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen, um dir weitere Fehler anzuzeigen. In Deutschland gibt es auch ein Sprichwort, das heißt vier Augen sehen mehr als zwei. Das bedeutet eben, dass es besser ist, sich Hilfe zu suchen. Also du kannst zum Beispiel Verwandte oder Freunde oder auch eine Lehrperson nach Hilfe fragen. So, und das wäre dann auch schon mal alles zum Thema Anschreiben. In den nächsten Videos sprechen wir über den Lebenslauf und die Bewerbungsmappe. Und bis dahin, viel Erfolg, wir sehen uns. Tschüss!